Hey Leute, was geht da? Wir sind gerade dabei, bei meinem N52 die Magnetventile zu wechseln und ich werde euch das einmal zeigen, wie das Ganze aussieht. Das Ganze ist relativ einfach. Man muss hier nur diese Lufthütze wegmachen. Das sind zwei Schrauben. Einmal hier vorne, die man lösen muss. Also einmal die beiden Schrauben. Dann müsst ihr hier an der Seite diesen... Clip lösen, dann habt ihr das hier freigelegt, dann einfach eine 10 Mutter hier lösen und dann könnt ihr direkt an den Magnetventil rankommen. Den ersten habe ich schon rausgenommen, das sieht einmal so aus, die Dichtung habe ich auch schon rausgenommen und da wollte ich euch die ganzen nochmal im Vergleich zeigen. Also das sind hier die Schrauben, die waren ein bisschen verrußt bei mir, deswegen habe ich mir zwei neue organisiert, frische, kosten irgendwie 72 Cent oder sowas und hier haben wir natürlich Original BMW Magnetventile. Magnetventile würde ich immer empfehlen, die Originalen zu nehmen. Und mein Auto hat jetzt 100 knapp 140.000 raus. Das sind jetzt die, die ich gerade rausgeholt habe. Die sehen einmal so aus. Das hätte ja gerade ein Auto lang. Schauen wir uns die einmal an. Also eigentlich sehen sie optisch gut aus. Ist auch ein bisschen Öl rausgetropft schon. Jetzt warten wir mal, bis der mal vorbei ist hier mit seinem Auto. Und dann schütteln wir die Kiste mal und machen mal einen Vergleich zu dem. Neun, Wichtig noch zu erzählen, wenn ihr die neuen kauft. Ihr braucht immer halt einmal diesen Plastikring, diesen Distanzring nenne ich das jetzt mal. Und die Dichtung. Die Dichtung ist hier die alte. Die ist eigentlich im Zustand noch echt gut. Guckt. Also dafür, dass es wahrscheinlich noch die ersten sind, ist der Zustand von der Dichtung echt top, nicht porös. Woher das kommt, kann ich nicht sagen. stellen stelle mal ein paar Vermutungen an. Regelmäßige Ölwechsel meinerseits in den letzten sechs Jahren. Oder vielleicht hat der der Wagner Allstop, den ich auch benutzt habe, auch dann Übriges dazu beigetragen, weil der stand hier auch im Öl drin. Und natürlich sind da Weichmacher drin, also die hier bricht gar nicht, also eigentlich können wir die noch weiter benutzen. Naja, jedenfalls müsst ihr immer darauf achten, dass ihr die Dichtung mit neu kriegt. Die ist hier bei den Originalteilen mit dabei, ich dachte ich musste noch extra kaufen, musste ich aber nicht. Die ist hier mit dran, das heißt die beiden Sachen sind mit am Start, die Schrauben habe ich nächste extra gekauft. Und jetzt hören wir uns natürlich einmal an, wie die jetzt hier fest oder nicht festgesetzt sind. Und wenn ihr merkt, die schüttle schon ein bisschen. Ah, die sind schon fest, ne? Nicht ganz so freigängig. Vergleiche Original dazu, die neuen. Muss wesentlich weniger Kraft aufwenden, Wesentlich weniger Bewegung. Um hier ein schlagendes Geräusch zu entwickeln schaut ganz wenig bewegung und hier die gebrauchten gleiche bewegung da passiert nichts das heißt es macht schon mal sinn die Dinger neu zu machen ich würde auf jeden fall immer empfehlen original zu nehmen die kosten 130 bis 150 das stück leider nicht die günstigsten aber was soll man machen ist ja leider ein teil vom n52 was man dann mal tauschen muss wenn man ein bisschen ja die motor wiederbeleben will also das ist die neue die baue ich jetzt einmal ein und dann Bauen wir gleich den nächsten aus und schauen uns mal an, wie der nächste aussieht. Magnetventil ist eingebaut, das ist perfekt. Man muss echt gut Druck ausüben, um die nicht nochmal reinzukriegen. Also das werdet ihr merken. Merkt, ich bin noch ein bisschen außer der Puste. Das heißt, wenn ihr der ganze noch ein bisschen Druck ausübt, dann klappt das nicht ganz. Wichtig ist auf jeden Fall, dass ihr hier diese Dichtung mit Öl einschmiert und dann hier wieder aufschiebt. Das habe ich auch eben gemacht. Und dann Methodik habe ich dann halt so gehalten von hier oben. Und dann hat so Druck ausgeübt, das hat am besten geklappt. Also, der erste sitzt wieder, schraube ich gleich mal fest, Stecker ran und dann geht's weiter. So, der ist drin, Stecker setzt. Also, Steck sind nur eigentlich relativ einfach zu lösen. Ihr müsst einmal den Bügel hier runterdrücken und dann einfach den Stecker nach unten hin abziehen. Ich mache es lieber mit zwei, ist einfacher, aber wie gesagt, einfach hier seht ihr den Bügel, den müsst ihr drücken und dann könnt ihr den Stecker ganz einfach nach unten abziehen. So, der zweite ist raus, ging auch sehr einfach, also wie man sieht, hier ist noch, hier kommt Öl raus, ich lasse ihn mal ein bisschen abtropfen, schütteln wir ihn gleich mal, bauen wir erstmal, nee, bauen wir nicht den nächsten ein. Wie ihr sehen können, der ging relativ einfach raus, hier kommt noch ein bisschen Öl raus, ihr seht, hier ist noch ziemlich viel Öl, das floss hier eben raus, na, das war der Distanzregen, aber der, boah, der ist auch relativ fest, muss ganz schön Bewegung rein, also das heißt, gut, dass er neu kommt, jetzt schauen wir nochmal hier rein. Man sieht es das hier, dass er auch rausgeölt hat. Und dann haben wir hier drin noch den Dichtring. Gucken ob ich das scharf kriege. Ja, da, den muss man auch noch mal rausziehen, also können wir reingreifen. Und da haben wir ihn. So, das war natürlich nicht der Plan. Warum trage ich den Handschuhe, wenn ich <lacht> da so reingreife? Naja, egal. Also hier checken wir mal aus. Auch der hier. Überhaupt nicht pürös, der sieht echt gut aus. Mäßig können wir die noch weiter verwenden. Mache ich natürlich nicht, aber der ist eigentlich noch frisch, die Dichtung hier. So, machen wir den Griffeln sauber, dann machen wir nochmal Vergleich originaler. Relativ wenig Bewegung, viel Effekt, hier der alte. da muss schon richtig Schwung rein, also da wird der schon richtig abgehen hier. So, also, äh, ja, jetzt machen wir hier noch mal kurz sauber und dann kommt der nächste rein. Wie ihr seht hier, mit dem Öl nicht sparsam sein. <lacht> ja, ein bisschen eingeschmiert und dann stecken wir mal gut rein, den Jungen hier, ne? So, Loch getroffen. Hier ist ein bisschen schwierig reinzukommen mit dem, mit dem Winkel. Muss man ganz genau treffen, weil dann passt das auch. Wichtig ist natürlich, dass ihr darauf achtet, dass das hier nicht so aussieht und so absteht, sondern man muss jetzt nochmal richtig Kraft ausüben. So, dass er so drin steckt wie der obere und diese Metallplatine komplett plan anliegt. Man sieht auch die Dichtung hier oben. Das machen wir nochmal richtig. So, drin ist er. Ich bin noch mehr aus der Puste. Also echter Kraftakt. <lacht> Wichtig ist, wie gesagt, ordentlich schmieren das Ding. Ich habe nochmal nachgeschmiert, nochmal ein bisschen mehr Öl genommen. Dann ein bisschen reingedreht, so ein bisschen gewackelt hoch und runter. Hier hat nämlich so ein bisschen Spiel hier. Und dann, ja, dann hat es gepasst. Die Dichtung sieht auch soweit gut aus. Gucken wir mal gemeinsam. Da sieht alles vernünftig aus. Also Schraube rein, Stecke rein und dann mal eine Runde drehen. Mal gucken, sieht gut aus. Alles dran, alles easy. Alles picobello. Stecker nicht vertauschen, natürlich ganz wichtig. deswegen habe ich es nacheinander gemacht, hat eigentlich auch ganz gut gepasst. So sieht das Ganze einmal aus, sogar mit frischen Schrauben, sehr elegant. Ja, also, wieder jetzt die Verkleidung ran. Das wird hier nervigsten und dann drehen wir mal eine Runde. So, das ging relativ simpel, ich habe da schon mehr mit gehabt manchmal. So, die Schraube ist dran, die letzte machen wir gemeinsam. Fertig, fertig, da sind sie und das Wichtigste, Schmutz weg. So, kann sich sehen lassen, ab geht's.